Hallo ihr Lieben, ja, willkommen zum 19. Adventskalendertag und wir starten mit dem hier und hier war guter Start heute drin. So, und dann schaue ich mal, die 19 haben wir hier unten Hier haben wir heute wieder ein Rezept. Super. Und die Schokolade ist komplett dunkel. Und oben drauf sieht sie sogar noch ein bisschen dunkler aus. Da ist wieder so eine nuss nougat creme drin. Sehr lecker. So, und dann schauen wir mal, was für ein Rezept wir da haben. Hef Heftig heftig lecker. Ohne ihn ist es kein richtiges Weihnachtsbuffet. Für die meisten Schweden gehört zum traditionellen Weihnachtsessen, dem Julbord, auch der Julschinken dazu. Diesen gibt es auch im Schweden-Shop, fertig zu kaufen. Hier gibt es das Rezept für diesen köstlichen Klassiker. Ja, und das ist mal überhaupt gar kein Rezept für mich, weil der wird nämlich aus Schweinebraten gemacht, mit Schwarte. Früher habe ich sowas total gerne gegessen, ehrlich gesagt. Ja, und hier einmal das Rezept für euch. Und einmal weiter. So. So. Das war das ich hoffe das ding geht nicht wieder an auf einmal ich erschrecke mich hier wieder total so ihr darf schon mal an die seite und heute mache ich dieses hier zuerst auf Das ist so ein, das an so ein förmchen aber ist sehr fest das scheint in der mitte nämlich cool zu sein noch irgendetwas, das kann ich überhaupt nicht einordnen, was das sein soll. Keine Ahnung. Und hier ist irgendwie so eine Pappe und hier scheint irgendwas drauf zu sein. Und hier ist noch irgendwas Weiches. Ich kann es überhaupt nicht sagen, was das sein soll. Ich gucke einfach nach. Das ist aber gut so geklebt hier heute. Und jetzt schaue ich mal, ja, da lag ich mit meinem Firmchen gar nicht so schlecht, ach cool, ja, wieder Faultiere und hier haben wir Muffin-Fürmchen mit Faultieren, voll geil, ja, mega schön, Kokett fürmchen aus Papier, backfest bis 220 Grad, 40 Stück sind drin, Hier haben wir anscheinend noch Aufkleber und ich würde sagen das sind so Planeten bzw ähm, Sternzeichen aufkleber ja genau hier hinten steht auch noch mal drauf ich hole die mal raus dann könnt ihr es besser sehen ja und hier sind dann so ein paar Universum Planeten und hier haben wir Sternzeichen, allerdings Sternzeichen anscheinend, die es nicht wirklich gibt, weil hier ist nämlich da so ein, eine fliegende Ente oder was das sein soll drauf. Das kenne ich als Sternzeichen nicht. Hier sind ein paar verschiedene Planeten und das hier kenne ich auch nicht als Sternzeichen. Also zumindest nicht in unserem Kalender, vielleicht gibt es das in einem anderen Kalender. Das kann natürlich gut sein. So, und ich entblätter das hier mal so ein bisschen und hier ist einmal so ein Teil, da sind hier so ganz viele Sternzeichen drauf, die ich auch alle noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also kann gut sein, dass es diese Sternzeichen hier tatsächlich gibt und ich kenne sie nur einfach nicht. Obwohl hier, das hier ist aber eins, was jeder kennt, das ist hier die Waage. Das kennt man. Und hier ist wieder Steinbock, irgendwie sowas, also mein Sternzeichen eventuell. Aber das hier und dieses hier, das kenne ich jetzt nicht. Das kommt wahrscheinlich aus irgendeinem anderen Tierkreis. Ja, naja, und das Highlight sind natürlich die Muffinförmchen, ist ja klar. Oh. ja, hier bin ich echt komplett überfragt, was hier drin sein könnte. Okay, hier haben wir einmal solche Blümchen-Filzteile. Ja, cool. Und dann haben wir hier ein großes Blümchen zum Aufhängen und das passt ein bisschen zu dem Blümchen, die ich von äh, Miss Fruchteis gekriegt habe, die ich für das mit Media benutzt habe. Total witzig, als wenn die beiden sich echt so ein bisschen abgesprochen hätten bei manchen Teilen. Ne? Und hier haben wir ganz süße Sticker drin und zwar mit Igelchen in der Schneekugel, wobei hier gar kein Schnee mit drauf ist, aber ich gucke auch mal, ob das nur Igelchen sind. Nein, hier sind auch noch andere. Hier haben wir die süßen Igelchen, dann haben wir solche Igelchen hier. Ich zeig euch das gerade mal. Ich ja. mache hier ein bisschen höher, dann könnt ihr es besser sehen. So. Den anderen Igel hattet ihr, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, richtig. Ne? So sieht er aus. Und diesen hier. Und hier ist so ein süßer kleiner Fuchs drin. Und noch ein anderer. Pinguin, ein Häschen, diesen Pinguin hatten wir schon gesehen und hier haben wir noch so einen Pinguin, ja, sehr, sehr süß sind die auf jeden Fall, die sind echt niedlich gezeichnet. wieder rein cool. ich alles noch mal ein bisschen ins Bild ja und das war schon wieder ein tag vom adventskalender ja und jetzt sind es ja nur noch ein paar tage und dann haben wir schon weihnachten wahnsinn ja und ich bin ganz gespannt auf äh, das video von Miss bruchteis heute da freue ich mich schon drauf und ja, ich sag bis morgen und tschüss.